Oh, hi. Und willkommen, mein Name ist an die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. In der letzten Folge haben wir schon den Kampf gegen Sephiroth angefangen und haben auf die Fresse bekommen, nicht weil ich zu schlecht war, sondern weil ich k.o. gehen wollte. Mhm. Und ja, dem Schicksal jetzt haben wir den noch mal ja Das war ja nicht so schwer. Sein Part mit irgendwas noch fühlen. Du bleib gefällt hier. Oh. Doch, ich dachte dein Kombo wäre. Wobei. Da wesentlich bin ich um Moon, du analysiert gut. Oh Gott. Oh Gott, das sagt voll creepy jetzt gerade aus, wie angedüst haben ne? Ich gesehen. So, ähm, Dingens. Äh, wo wird's hier? So. Ja, dieser Poke schaden in der, wie auch immer man das nennt. Ne? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Phasen, die wir im letzten part gemacht haben, schon die letzte ist, weil ist war irgendwie noch gar nicht dabei. Die muss auch irgendwie Teil des Kampfes sein. Nehme ich jetzt mal an. Ja. den angriff kann ich nicht kontern du wirst wieder ich abgewehrt kontert und eis kann ich auch irgendwie nie aus dem weg gehen Hast du ja. Na, ich weiß nicht wieso ich weiß nicht ausgewichen ja, da ist so ein mix aus eingeflügelter engel und ist das alles? Und, äh, selbst viel später geht das voll im eingesprügelter Engel Modus ich glaub, ihr wisst was ich meine mit eingesprügelter Engel so heißt den sein Kampfthema ist eingesprügelte Engel also wenn ich Dancing Mad zum Beispiel auch sage dann wisst ihr natürlich sofort hat ich hier von Kevka aus Final Fantasy 6 reden, ne? Mit denen ist ein Thema. Ne, hab ich hier sofort. Oh mein Gott! Schatz, Eis. Nicht im Moment. Ist gerade unglaublich. Wird ja gleich fein. Ich konnte, ja. Nimmst du jetzt aber hm? hm? hm? einfach mein riesen schwert gegen den seinen kopf gehauen ist ne? ah, müsste tiefer kommen ne? hm. Tauber duell ah. wir beide so gestanden haben mit unserer nein, oh, nein da wollte ich nicht ich wollte das hier die <lacht> starren einander an na warte jetzt ich gerade gesagt will ich leiden sich kannst du nicht einfach zwei meter zurücklaufen und meinen angriff aus dem weg gehen aber oh da habe ich jetzt nicht gesehen da unten. nein zu spät gibt es jetzt nicht dieser <lacht> oh, kampf ist so arg gerade nicht so wie ich uh ich gerade will nein lass den in ruhe das ding in ruhe oh, der schaden gemacht er geht einfach noch den spielbaren charakter nehme ich an ne? das ist allgemein so im spiel nein ich will da jetzt aber da voll broken konter fähigkeit so darüber nachdenkt ein oh mein gott da wird einfach nur zum heilen hier abgestempelt oh, nee. ich glaube die hat zauber wurde abgemacht nee. ja. oh sammeln wir mal ein paar atb höllen orte ist das ist dieser angriff also haben wir jetzt so ein witzelchen der da der kann bock auf der macht irgendwas der angriff habe ich gerade gesehen der stand irgendwie nur so da. Hm. So, heute Abend ein Schnitzel. Oh Gott, bitte komm noch durch. Danke. Ah. Ich habe jetzt hier viel mehr Probleme als beim letzten Mal. Oh Mann. Oh, da haben noch einen Angriff von Stand gesehen. Ich werde ganz bestimmt nicht mein Limit hier verbrannt. Der macht doch jetzt gleich ab. Nein, äh ja, sag ich doch. Aber gleich in der nächsten. Also da es ab. Und jetzt kommt ein geflügelter Engel. Dün, dün, dün, dün, dün, dün, dün, dün, Ich weiß nicht, ob ich wenn ich das jetzt aktiviere. Ja komm. So, ich glaub, was du jetzt hin. machst, ich komme jetzt mal Ich Muss ihn wieder analysieren, damit ich sehe, wie viel AP der gerade hat. in der hat schon wieder abgebrochen. Ich krieg so hat Kotzen. Sollte vielleicht auch mal mit anderen Kanze man eine vielleicht Dann übernimmt ne da Jetzt. Und dass ich habe eine Keule hat Barrett viel mehr Chancen gegen den am so diesmal konnte ich das. oder auch nicht nur super ja immer noch nicht hat, was das macht boah aber der ist irgendwie einfacher als einige andere Bosse im Spiel bisher mach mal die überhaupt nicht schaden nö halt den jetzt zurück nutzt keine keine Magie gegen dich, ne so habe ich eingesetzt letztes mal ne mach mal weiter damit Letzte kommen auf Welt runter, aber egal. Das mit Regener und so ne? ja, Keine Ahnung, äh, maximale gut Seit vor seiner Nase. Wir auch mal durchgedüst. gar nicht, auch ich überhaupt versucht auszuweichen irgendwie werde ich trotzdem immer getroffen von der Zauber, Bin den ganzen Zaubern Was kommt. Aber ich konter. Hat, hat er gerade mein Konter gekontert? Was ist da gerade passiert? Oh nein, jetzt ein Bild da. Oh, oh, oh, oh, oh oh Nein, bitte nicht. Aber nichts, weil ich nicht überleben kann. Ne? Schon glaube ich Level 40 oder so. Ne? Jeder Angriff, den du auf mich einsetzt, macht mich stärker. Wortwörtlich. oder oh. oh, episch aus. Ah, weißt du noch Niebelheim? Gottverdammt, der ist schon wieder aus dem Weg gesprungen. Gott, machst du ein auch, Bio? 22 .000 noch hier kommt durchgedüst oh ja stimmt er hat ja auch eine fähigkeit du magst feuer 4400 wieder schockanfällig ich finde ich so lächerlich wieder schockanfällig steht ja als ob ich den geschock kriegt jetzt sie hat meinen an So habe ich den jemals geschossen in sein mein konter bringt überhaupt nichts gegen den habe ich so okay. oh okay, war schneller halbwegs bald, heilig posen am besten hast pfeiler 10.000 abgeschossen, und ich gemerkt hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob der Angriff oder. Ah, blödes. Wieso kann ich nicht Eiscounter? Nein. Ja, ihr macht mal Heiloffensive ja gerade. Du als, als danke. Einfach mal weiter drauf. Irgendwann stirbt er schon. Das ist gut an diesem Spiel. Oh Gott. Oh, ehrlich. Nein, ich eis gar. Was kann ich da kontern? Nee. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ob der überlebt. Doch. Okay, das Ding ist noch nicht zugefunden. Ich wollte schon sagen. So jetzt kommt er mit seinen Countdown. Ne? Ja, und diesmal haben wir dich kaputt. Spoiler oh nein, er wirft Spoiler auf mich. So ein Spoiler ist er jetzt eigentlich nicht. Und dann müsste das halt Logo von Final Fantasy 7 auch ein Spoiler sein. mit Und dann die Schrift Final Fantasy und dann hast du noch so ein riesiges Bild von so einem Metroid Auf dem Cover des Spiels. da war auch im Original. Also kann man das nicht wirklich Spoiler nennen, man man in diesem Spiel irgendwann mal ein Dings vorkommt, ein Metroid. wäre es ja noch wenn der irgendwie was zu klauen hätte ne? sie können das wasser das ist das schwert von Sephiroth ist das heißt sogar massamune wenn ich mich nicht irre ich bin mir so zu 90 prozent sicher ja ich glaube das war sogar schon ja wohl sehr viel er besiegt nein er steht noch also so als alle auf ihn und so, alle meine Party -Mitglieder. ein bisschen kämpfen wir zusammen für ja, die Hoffnung überhaupt ein bisschen sonst hätten wir durch die gehauen aber okay Warte, den schnappe ich wieder. Wo ist er? Das ist echt krass, was hier passiert. hat ah, das lied hat sogar geendet. In dem Punkt, geil. Gleich steht der Na, ja. genau. Ich wusste. Es. Sieh dich vor. Die Sphäre vor uns existiert noch nicht. Auch unser Planet soll einst ein Teil davon werden. Ich will nicht verschwinden. Ich will dich nicht auslöschen. Wo sind wir? Am Ende der Welt. <lacht> so Bleib mir deine Kraft. Vergiss es. Hagei. Genau wie im Original. Okay, sieben Sekunden versteht ihr es? Vize Direktor. Direktor. Na, ah, ich wollte schon sagen. Richtig. Spricht denn bestimmt nicht an, weil er ihn nicht als Direktor anspricht ne? Also ja, stimmt, ne? Ist er jetzt der Direktor. Ausgebüxt. Oh, kommt jetzt wieder Spoiler. vielen Ich werde Leute, die das Original nicht gespielt haben, überhaupt keine Ahnung, also mit dem Typen auf sich hatte, deswegen ich das ein bisschen komisch finde, warum das jetzt hier vorkommt, überhaupt, aber okay, das war mal alles so stehen. Das Bix? Es das ist nicht Bix, oder? weil wir jetzt nicht sagen, dass die alle überlebt haben? ne? Na <lacht> ja, ähm, wir haben jetzt die ganze Welt offen, ne? Wortwörtlich. so solange erlebt lebt, muss ich. Du hast ihn doch besiegt. Suchen wir ihn. Zusammen. Ich komme mit. Für die Verfolgung braucht ihr einen Fährtenleser. Ich bin auch dabei. Der Typ wird schließlich den Planeten zerstören. Schlimmer als Schön oder oh. Oh? Na ja. da kann er ja das Spiel jetzt beginnen, ne? Oh. Außer also, ja, Spiel ist vorbei. Schade. <lacht> Oh, jetzt gibt es noch keinen grund davor angst zu haben das unbekannte die unbekannte reise wird fortgesetzt okay hier läuft ein liebt im hintergrund Ich gehe einfach mal auf Nummer sicher und tue halt mal stumm schalten, weil bei solchen textbasierten Liedern bin ich ein bisschen vorsichtig, sind in den meisten Fällen kopiergeschützt und das will ich jetzt gerade nicht, weil bis jetzt hatte ich noch keine Probleme eher mit dem Spiel, glaube ich, doch einmal, aber da war jetzt nichts Besonderes, glaube ich. Und ja... Mit einem relativ offenen Ende ne? und offensichtlich ja Cliffhanger, damit die Serie fortgesetzt wird, und ja, ich habe keine Ahnung, wann der nächste Teil rauskommen wird. Ich würde jetzt einfach mal raten, wann ist das Spiel rausgekommen? Äh, Anfang des Jahres irgendwann Ne, nee, doch weiß ich gar nicht, März irgendwie so noch schon ein bisschen her, da ist jetzt der 78. Part und ich habe fast jeden Tag ein Video hochgeladen, das heißt, mm. ich kann halt jetzt auch einfach nachgucken, aber immer, ich tue nicht gerne am PC irgendwie was nachgucken, wenn irgendwie am Aufnehmen bin, da naja, irgendwie geht die Aufnahme kaputt oder so was, weiß ich. Und ja, ähm, ich versuch gerade zu überlegen, was das für ein Lied ist. Kommt mir nicht bekannt vor. Hört sich irgendwie an wie irgendwann aus Devil May Cry oder so. Also jetzt nicht so. Aber wenn Devil May Cry so emotionale Lieder hat, die uns sich auch ungefähr so an. Ähm, ja, gut. Pff. Fazit wäre jetzt vielleicht mal gute Zeit. Ne? Ich weiß ja nicht, was jetzt noch alles so kommt. Ob jetzt irgendwie. Optionale Boss noch anstehen, was ich jetzt hier so auswählen kann, so kapitelmäßig und so. Also, wenn jetzt noch irgendwas hier kommt, was ich denke aufnahmungswürdig ist, dann werde ich das natürlich aufnehmen, aber so storymäßig sind wir jetzt eigentlich am Ende. Ne? Und. Ja. Ähm. Ach, wenn ich äh, dachte, man der nächste Teil auskommen wollte ich nur sagen: ähm, Ich würde jetzt einfach mal raten, vor 2022 wird das nichts. Da mindestens zwei Jahre bestimmt, bis der neueste Teil auskommen Vielleicht ein Jahr kriegen wir vielleicht mal so ein paar Informationen oder so. Und dann erst im Jahr danach kommt das Spiel vielleicht raus irgendwann Ende des Jahres. Ich glaube nicht, dass das sehr schnell geht. Obwohl, wenn die irgendwie, ich meine, die Charaktermodelle und so was alles, haben sie ja schon und so. Aber das wird wahrscheinlich auch wieder neu programmiert. Ich habe ja keine Ahnung von sowas aber haben wir schon vorgestellt, hat das doch länger dauert, als man sich das wünscht. Bleiben wir einfach mal Claudia auch So heißt den seine Mutter. Hab ich jetzt auch nicht gewusst. Aber bleiben wir mal realistisch. Tun wir nicht unsere Hoffnung ja hochschrauben, dass das Schnell rauskommt, ich nehme jetzt sehr stark an. Wir reden ja hier von ganzen Spiel, ne? nicht von DLC oder irgendwie sowas. Auch wenn das nur ein Teil der Gesamtstory erzählt. Wo ich ich nochmal zurückgehen muss? Ähm, das Spiel hat ja nur so die ersten zehn Spielstunden des Originals zusammengefasst. Und es kommt noch eine Menge. Also es kommt noch eine Menge Zeugs. Und ja, na, spoiler. <lacht> Schaut nicht dahin. Ähm, es war offensichtlich, dass hier viel Sachen einfach nur hinzugefügt worden sind wegen Fanservice. Sephirot hat man zu diesem Zeitpunkt noch nicht getroffen. Ich weiß ja nicht. Ah, ich weiß nicht, wie ich das zusammenfassen soll oder Spoiler zu geben, weil wer ist schon ein ganz schöner Spoiler? Aber ich habe ja schon gesagt, in einem der letzten Parts bis zu diesem Zeitpunkt kam sehr viel noch gar nicht vor. Ne? Also, der kam schon in Miet gar nicht vor, so also richtig in Person Man hat den nicht ein einziges Mal gesehen, nur in Rückblenden und so. Vielleicht glaube ich, und Rückblenden kam auch nicht so viele. Also, die haben ja sehr viel mehr reingepackt mit Cloud, mit dem seinen Kopf, irgendwas nicht richtig ist, der irgendwie so Lücken hat, und also, was haben sie sehr viel mehr Gebrauch gemacht in diesem Spiel als eigentlich im Original vorkam? Und ja, weil nicht, was will ich mir so ansprechen? Ich freue mich schon. Ich ähm, glaube aber nicht, dass irgendwie. Wenn irgendwie ein zweiter Teil rauskommt, dann da schon alles erledigt ist, weil es kommt, wie gesagt, noch viel. Es kommt verdammt viel an Sachen. Ey. Die Reise beginnt erstmal jetzt hier, nachdem Mietka abgeschlossen ist. Also vor allem, das wurde jetzt natürlich hier alles in epischer Weise und so inszeniert und so weiter Alles aber im Vergleich, was noch alles später kommt, ist das eine Lachnummer. Und wenn die das auch noch so kinoreif inszenieren, dann wow also aber ich könnte mir vorstellen dass ich wüsste auf jeden fall wo der zweite part aufhören würde da gibt es einen perfekten moment wo das spiel aufhören könnte welcher so ja nicht direkt ein cliffhanger hinterlässt aber so einen passenden moment wo man dann im dritten part hier anfangen könnte obwohl es gibt eigentlich zwei aber ich weiß nicht wie weit diese Momente auseinanderhängen. Deswegen würde es nicht Sinn machen, so was dazwischen kommt, noch irgendwie ein Spiel rauszumachen. weil ich rechne mit mindestens drei Parts von diesem Spiel. In Zwei wird das nie im Leben alles zusammengefasst werden. Und wenn doch, dann wird es hart gecuttet und viel ausgelassen. Was, glaube ich, nicht so gut ankommen würde. Ich meine, es gibt einige Orte... Die jetzt nicht so unbedingt wichtig sind, dass man die besuchen muss und so. Ich glaube, das fängt schon irgendwie äh, relativ früh an, nachdem man Mietka verlässt. Ne? Also, der nächste Part, der wird definitiv beginnen. Also, nehme ich jetzt mal an, wo die Gruppe irgendwie so Halt macht in so einem kleinen Dorf. Und da tut dann Cloud auch zum allerersten Mal über Sephiroth reden und irgendwie so den seine Hintergrundgeschichte ja den seine beziehung mit denen irgendwie so aufklären und ja hat jesse gerade cloud geküsst das habe ich aber nicht irgendwie so gesehen im Bad. Ähm, ja und in dieser einen stadt tut der dann auch zum ersten mal irgendwie so erklären ja sehr viel da war so ein super soldat und also war ne? und wir waren da und er hat diese und das gemacht und so und da erfährst du erstmal was überhaupt passiert was passiert ist und weiß ich nicht. Da kann man sich erstmal so ein Bild machen, war Cloud, weil bisher hat man jetzt noch nicht so viel erfahren von dem oder rot Und ich nehme an, da fängt die Story dann an. Und ja, dann beginnt die große Reise und die große Verfolgungsjagd auf rot Und Pff. Wenn man dann mehr oder weniger diese Verfolgungsart abgeschlossen hat, dann kommt hier noch ein ganz anderes Problem. Und dann, da wird wahrscheinlich der letzte Part dann rauskommen. Der dritte oder vierte Part, was auch immer der letzte Part sein wird. Weil dann ist dann wieder so der perfekte Zeitpunkt hier weiterzumachen. Mit dieser einen Bedrohung, die dann auftaucht. Und wie gesagt, da passiert noch eine Menge richtig krasses Zeug. Ich bin, das habe ich glaube ich schon mal irgendwann gesagt. Final Fantasy VII hat so einen richtig geilen Plot Twist, ich nicht als den besten Plot Twist aller Zeiten irgendwie bezeichne. Was was mit Clouds Vergangenheit zu tun hat. Und ich kann gar nicht darauf warten, bis das irgendwie hier im Remake gezeigt wird. Und ja, aber auch das jetzt mal ausgeschlossen. Ja, da kommt. Um jetzt hier Spoiler. Ich spoiler jetzt das Spiel hat schon so viele Sachen gespoilert. Ich glaube, ich kann jetzt auch mal ein paar raushauen. Ne? Ich sag nur der Komet, die Weapons, äh, diese Szene. Ähm, ja. Das ist so richtig krasses Zeug. Und was den Mietka passiert ist, das ist nicht mal vergleichbar mit dem was da passiert obwohl es wurde alles hier gut umgesetzt also aber wenn das schon um umge gut umgesetzt werden geworden ist dann will ich gar nicht wissen was die aus den anderen sachen alles machen also die also die sachen die die eigentlich die epischen sachen sind im spiel <lacht> und mit haben wir eigentlich abgeschlossen ich glaube im original tut man nur noch ein einziges Mal nach Mietgard zurückkehren und dann ist fast schon so gegen Ende des Spiels. Und dann tut man auch nicht wirklich irgendwie, weiß nicht, so einen langen Besuch oder so machen. Ich glaube, man kann jederzeit irgendwie zu Mietgard zurückgehen, aber das ist optional. Also Story-bedingt muss man nur ein einziges Mal wieder da zurück. Und dann geht man einfach nur da rein, erledigt, was man erledigen muss und dann geht man auch wieder raus. Deswegen macht es jetzt nicht so viel Sinn, hat irgendwie... Deswegen habe ich auch immer wieder so gesagt, dass mich das stört, dass äh, Wedge am Leben ist. Und Bigs jetzt anscheinend auch. Das bedeutet dann natürlich auch, dass Jesse wahrscheinlich am Leben ist, ne? Und das macht jetzt irgendwie keinen Sinn, weil... Pff, was hat man davon? Die sieht man sowieso nicht mehr. Außer die laufen in den nächsten Parts auch irgendwie durch die Welt herum und suchen ein oder was weiß ich. Aber ansonsten macht das irgendwie keinen Sinn. Es macht keinen Sinn aber ich habe ehrlich gesagt keine ahnung wie das in selbst in drei parts irgendwie erklärt werden muss weil da passiert man ist ja jetzt auf die weltkarte sozusagen unterwegs und man besucht eine menge orte das sind bestimmt so zehn orte die man hier besucht sogar mehr ist eine dorf was man als erstes ich hau jetzt hier mal riesige spoiler aus ne? ich hoffe ihr habt nichts dagegen tut am besten ihr stumm schalten für die nächsten fünf minuten aber ich will halt auch mal alles hier ansprechen mich nervt halt ein bisschen hier immer hier so gefiltert zu reden und deswegen ja als erstes geht man natürlich was ich gesagt habe in diese eine stadt klaut erzählt seine hintergrundgeschichte dann muss man zur chocobo fahren um über diesen einen sumpf zu kommen wo diese Riesenschlange auf einen wartet und die einen vollkommen zerstört wenn man die zum kampf herausfordert dann geht man durch so eine Höhle, trifft die Turks wieder, äh, d -d -d -d Fort Condor, das ist, glaube ich, ein optionaler Ort. Muss man nicht wirklich irgendwie hin, eigentlich. Man kann einfach irgendwie weitergehen. Dann trifft man irgendwann auf diesen, das ist auch optional, dann trifft man im Wald irgendwie Yuffie, die sich einschließt. Äh, Yunon, diese eine Stadt mit dieser Riesenkanone. Dann geht man übers Schiff zu... Dingens, ja, ich sag nochmal, diese eine Strandstadt, ich habe den Namen, Costa del zoll glaube ich, ne? Ja, da verhält man sich nicht lange. Vor allem die meisten Sachen, die man eigentlich, die meisten Orte, die man besuchen kann, muss man eigentlich gar nicht wo, wo, äh, besuchen, um irgendwie die Story fortzusetzen. Man muss einfach nur, keine Ahnung. Man kann theoretisch einfach durch die Städte durchrennen, in den meisten Fällen, ohne irgendwie was da zu machen. Und dann weitergehen zu wo man hin muss. Ja, wo geht man dann? Da muss man über diese Berge hier diesen Reaktor, diesen Shinra Reaktor hier überqueren. Dann kommt man in Barretts Heimat, dessen Name ich jetzt vergessen habe. Ich weiß nicht. Ja, dann fährt man zum Gold wo ich mich echt frage, wie die das machen. Dann landet man ins Gefängnis, in dieses Sandgefängnis. Kommt diesen Buggy. Dann gibt es da irgendwie sind kleine Dorf hier, Gongaga, wo man auch nicht eigentlich hin muss. Da kann man auch eigentlich überspringen. Von daher. Dann kommt man zum Cosmo Canyon, Red heimat Muss da ein paar Sachen machen. Und dann geht es zu bleiben Klaus äh, Heimat, wo man glaube ich auch einfach nur durchrennen muss, um weiterzukommen. Aber will man natürlich nicht machen, weil da gibt es eine Shinra villa und da bekommt man Vincent als spielbaren Charakter. Also sollte man natürlich nicht äh, überspringen. Ähm, dann muss man durch Mount Nibelheim. Dann kommt man in diese Raketenstadt, trifft auch Sid. Äh, ah ja, Kate Sif tut sich ein auch in der Goldsauce anschließen. Äh, Sid trifft man dann in diese Raketenstadt, dessen Name ich jetzt vergessen habe. Dann wird es ein bisschen wackelig. Was meine Erinnerung angeht, was als nächstes kommt. Ich glaube, ich glaube, man kann auch wieder optional nach Wutai gehen, Yuffis Heimat. Und danach weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber selbst all diese Sachen jetzt schon zusammengefasst, ne? das, ist eine, das sind eine Menge Orte und das sind eine Menge Gebiete, die man dann programmieren will. Selbst wenn man das jetzt alles in ein, in ein äh, Spiel hier reinpackt, das ist eine ganze Menge Arbeit. Wie, machen die, wie wollen die das denn machen? Ne? Von dem Spiel werden noch zehn weitere Teile rauskommen, habe ich sorgt Gefühl. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was alles so dazwischen kommt. Aber irgendwann kommt man dann hier zum Tempel der Alten. Ähm, findet die schwarze Materie, die man, ich weiß nicht, holen will. Weil man herausfindet, dass Sephiroth dein da Teil ist. Und ja, dann erfährt man zum ersten Mal von den Metroiden Und dass Sephiroth diesen Metroiden beschwören will. Und, Spoiler übrigens, ne. Ähm, Sachen passieren, Sephiroth bekommt die schwarze Materie. Der Meteorit wird beschworen. Diese, die Weapons erwachen, die riesigen Kaiju-Godzilla-Monster, die die ganze Welt hier unsicher machen. Äh, Sephiroth versteckt sich in diesem Krater, um irgendwie Kraft zu schöpfen oder irgendwie so Ich weiß ja gar nicht. Mietgabel was dagegen machen box hier diese kanone von dieser einen stadt aus weapon denkt sich so nennen nee. das ist auch geil ding dem moment will ich sehen im hd und ja die schießen den krater offen man geht in den krater rein kämpft gegen den echten sephirot und ja spielende also da ist eine menge sachen die noch passieren und wie die das alles hier in zwei oder drei spielen noch einpacken wenn das ist unmöglich da muss ja so viele orte irgendwie und ich weiß nicht ob es euch aufgefallen ist aber rollenspiele in heutigen zeitalter die sind jetzt nicht mehr so ein fan von weltkarten oder so das letzte spiel was ich jetzt hier gespielt habe tales of asperia da gibt es doch eine weltkarten das spiel ist von 2010 glaube ich also eins der einzigen spiele wo ich mich erinnere wo es noch wo du über eine Weltkarte und so rumlaufen kannst und so, das, so was gibt's gar nicht mehr, das ist ausgestorben. Weil die Weltkarte, die muss jetzt natürlich auch in HD sein und so was alles, und das ist eine Menge Arbeit. Du kannst ja nicht auf eine vollkommen bekackt aussehende Weltkarte rumlaufen, ne, dann beschwert sich ja jeder so, oh, oh, das Spiel sieht kacke aus und so. Äh, du kannst nur System jedes Kapitel aus, war jedes Blick bitte noch einmal spielen. Dein jetzigen Charakter, Waffen und Materie bleiben dir dabei halten. Macht dich auf die Suche nach abgeschlossenen Aufträgen und Story-Abschnitten. Taucht noch tiefer in die Geschichte ein. Ja, ich habe doch schon alles abgeschlossen. Schwierigkeitsgrad schwierig wurde freischalten. Kann in der Kapitel aus Kapitel ausgewählt werden. Macht dich auf der Suche nach speziellen Skripten oder verstärke deine Waffen auf das Maximum auf Schwierigkeit auf schwierig, können keine Gegenstände eingesetzt werden und an Ratspunkten werden nur TP geheilt. Oh, an Rastpunkten. Da macht doch irgendwie gar keinen Sinn. <lacht> Weil, wenn du Vita hast und du heilst dich dann und dann tust du dir wieder die TP auffrischen, dann bringt das... Ach nee, TP. Bin schon, ich bin noch in Tense of Esperia drin. In TP sind da, irgendwie die Magiepunkte und all was. Oh, oh, da ist... Doch, ein bisschen ja, okay. Das ist ein bisschen das Unter-System-Spiel vollkommen und Story-Wegpunkte einsehen. Bonus, B -E und FP, -E die im Kampf erhaltenen Erfahrungspunkte werden doppelt und Fertigkeiten werden dir dreifach angerechnet. Ein neuer Kampf-Simulator irgendwo in Hojos Labor befindet sich ein neues Kampf-Simulator. Hinaus und versuche dich an den neuen Herausforderungen. Okay, da können wir ja vielleicht noch machen. Motor hat mir so so und muss ich jetzt hier speichern oder speichere ich jetzt einfach mal hier und dann ja, wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt in Kapitel 18? Wo komme ich jetzt raus, wenn ich das hier lade? Also, ich freue mich jedenfalls, wenn der nächste Part rauskommt. Natürlich gibt es dann auch ein Let's Play davon und ja. Ist das, was ich hier damit sagen will? Auch unter System, okay. Wenn du ein Kapitel, wenn die Vorschau so wieder nehmen, wenn du deinen vorschlag So, was bedeutet das jetzt hier? So, 0 und dann 1, 2, 2, 1. Was bedeutet dann 6? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Manuskripte, einige Manuskripte können nur im monus schwierig gefunden werden. Okay. Dann sage ich euch, was ich machen werde. Ich werde definitiv das Spiel noch mal spielen, so für mich privat und diese Manuskripte sammeln. Ich werde jetzt nicht noch mal das ganze Spiel durchspielen und mit euch die Manuskripte spielen, weil das ein bisschen zu lange dauern wird und ich nicht ein neues Tales of Vesperia aus diesem Spiel machen will, wo ich irgendwie ein halbes Jahr dran sitze oder so. Ich werde diese Dinger suchen, ich werde die Dingen, ich werde vielleicht noch ein bisschen leveln, damit ich hier diesen für diesen Simulator ja gewappnet bin. Ich werde definitiv auf schwierig noch mal hier das Spiel hier durchspielen. Und dann bis zum Kapitel 17 haben sie gesagt, glaube ich, spielen ich dann diesen Kampfsimulator machen kann. Ich werde meine Charaktere hochleveln und so. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer das Spiel ist oder so, aber ich werde definitiv hier noch ein bisschen Zeit mit reinbringen. Und Wenn ich irgendwie was Neues finde, dann tue ich mal versuchen, euch irgendwie hier reinzuhauen. Ne? Klingt das nach dem Plan? Das klingt doch gut, oder? Alles klar. Wenn aber nichts mehr kommt oder so. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der bad gefallen. Wir sehen uns im nächsten Projekt und rechnet natürlich mit dem zweiten Teil, der irgendwann hier hoffentlich auftauchen wird, und ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo und Kommentar, das würde mich sehr freuen und den Kanal sehr weit helfen. Und ich sehe euch dann wieder, wann auch immer, im nächsten Part im nächsten Projekt. Mal schauen. Also tschüss. <musik>